Willkommen Leute, mein Name ist Herr Thion und ich begrüße euch zur 15. Folge Minecraft Fight und ja, wir wollen nicht direkt schnacksen. Philipp ist dabei. Ja, hi. Uhu. Und wir joinen auf dem Server in 3, 2, 1, rauf. Go. Okay. Ich bin drauf. Oh, Dreamstart. Alter, jetzt auch schon Tag ist. Ja, ja. Wir sind gerade okay. noch bei Nacht geliftet. Ja, und wir haben die Folge gerade vor, ich weiß nicht, zwei Minuten aufgenommen oder so. Also, <lacht> nicht mal nicht mal, eine Minute für 30 oder sowas. Egal, auf jeden Fall kann äh, Ohne Witz, ne? Ich, immer dieser Blick auf den zweiten Monitor, er ist einfach immer vorhanden bei mir. Ja. also unser Ziel für die heutige Folge ist eigentlich gar nicht so produktiv. Wir wollen eigentlich nee. nur Essen ja, holen, Rohstoffe, halt also so Pfeile. Genau. Falls wollen auch nicht mal zu einem Kampf Enderman, kommen. Endermans? Ist Endermänner. Nee, Endermänner klingt aber so kacke. Ich sag immer Mann. Endermänner. Egal. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Ender-Männer töten, <lacht> damit wir gleich ein paar ender kriegen. Ender-Perlen. Ender-Perlen. <lacht> und äh, ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut für uns, weil wir haben gar keine und ja, ne? Falls man mal weg muss oder raus muss. Kannst du ein bisschen muss, essen. Muss, ich muss hier raus oder wie ging das Meme? Ich, ich weiß muss nicht. hier raus. Ich muss Ja, genau. Falls wir mal raus müssen oder mm -hmm. los müssen, Leute, ne? Brauchen wir Warte natürlich Warte mal. Unser äh, ich habe also die Enderperle. Sieben, äh, Ich, ich habe sieben so. Dings, sieben Federn. Uns fehlt ja. halt noch hauptsächlich Flint. So, das ist ja glaube ich die Hauptsache. Ja, ja. Haben wir eigentlich unser komplettes Goldfarben Böllert Ja, ne? Yeah. Wir auf dings Dingstränke gehen, auch viel tränke oder? Ich weiß nicht. Ich habe Blaze Rods dabei, ja, aber ich ich wir brauchen Netherwarzen. Wir brauchen Netherwarzen, ist ja das Problem. Ach, scheiße. Ja, nee, komm dann. Wir können Tränke ja, halt vergessen. Ja, ich habe auch gar keinen Bock. Wir könnten Schwächetränke halt machen, dafür braucht man keine Nessawarzen, aber ich weiß nicht, was man für Schwächetränke nee, braucht. Nee, und das bringt nichts. Nachher treffen wir uns selber damit. Nee, das tut <lacht> ich lieber nicht. So inkompetent, wie wir manchmal sind, lieber nicht. Wenn du Chickens siehst, direkt töten. Ja, ja. Aber eigentlich macht's mehr Sinn, dass du die mit deinem Schwert tötest, so. Nee, es geht mir ja nicht um das gebratene Essen, mir geht's um die Federn Achso, ja. Klar. Juckle. Okay, hier ist noch eine Kuh, die kannst du direkt mitnehmen. Ja, mach ich gut. Hier ist noch eine. Die hat sich irgendwer okay. lang gebaut. Ja, da ist noch eine Kuh. Ja, Essen sollten wir genug finden. Hier, ist, hier sind überall Tiere. Mhm. So, also, du läufst da hinten, okay. Interessant. Amai, ja, das finde ich, auch interessant. ich ja interessant. Dann können wir noch ein bisschen machen? mehr Richtung Wall gehen. Ich weiß gar nicht, ähm, wie aktuell wir reden dürfen, aber es leben auch gar nicht mehr so viele Spieler. Ich glaube, wir sind sogar in den ja. Top Ten ja ich glaube auch aber gut ist halt auch nicht schwierig ne wenn mhm. man nicht wirklich viel fightet und sich möglichst wir, wir wollen aber auch fighten, das ist ja das Problem ja. das Ding ist mittlerweile wollen wir echt fighten, aber wir wollen halt nicht unbedingt gegen Schlenny und so fighten, ja. wie wir schon letzte Folge ge gesagt haben das können wir also gerne bist machen du hin? Ach, also wenn wir die sehen irgendwann sagen wir uns dann auch ja komm Scheiß drauf dann fighten wir die jetzt mhm. aber ich sage mal ganz ehrlich unsere Chancen also rein also die sind wirklich gering weil die einfach ich würde gar nicht mal sagen, dass wir dass wir PvP-technisch das gar nicht hinkriegen würden. Sondern ich würde eigentlich wirklich hauptsächlich das aufs Equipment schieben. Ja. Weil die halt wirklich deutlich besseren Stuff haben wie wir. Vor allen Dingen dadurch, dass sie Lukas bekommen haben. Also grade, gerade. Gerade so ja, Lukas, der, der ja gegen gerade uns gerade kämpfen so, wollte. Genau, genau, das war ja der, der gegen uns kämpfen wollte. Der ja in seiner Farmfolge, die ja vor der Folge, vor dem Fight, den wir vereinbart hatten, aufnehmen wollte. Äh, ja, der da leider, äh, ja, ne, wo halt das Team verpeilt seinen Rücken erwischt hat direkt in der... Also, er hat sie halt nicht gesehen, er stand mit dem Rücken zu denen und ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Mhm. Ähm, ja, guckt euch einfach selber die Folge nochmal an, bei denen ich will jetzt auch nicht die ganze Folge, Spo äh, Folge spoilern, ich kann nicht reden. Na, wo bist ähm, du hin? Hätte ich verloren. Ja, ich bin hier vorne bei dem Wald jetzt da am Rand. Mhm. Also da, wo die große Wiese zum Wald übergeht, da laufen okay. wir irgendwo lang. Hier sind recht viele Pferde, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, Chords aufzumachen, gut, könnten wir eigentlich machen, aber... Ja, nee, wir, wir bewegen dann. uns halt eh die ganze Zeit, also selbst wenn ja. du diese öffnen würdest, Blurren müssten wir die nicht. Nee, eigentlich nicht. Und ich habe by the way 23 mal, äh, Fleisch jetzt. Hä? Ja, Was okay. Ist das? Das ist okay, warte, ich bin jetzt an der großen Wiese. An der großen Wiese, ja, da bin ich auch. Ich weiß halt nicht, ob du weiter da ich hinten bist. Ich bin jetzt bei Oder Tim ob du Wiese. Tim Wiese, Alter. Hm. Hä? Wo bist du? Ach, da, da, da. da. Ja, ich ich würde noch hoch auf die Skybase gehen, um ehrlich zu sein. Ja? Ja. Aber die haben sich bisher nicht so gelohnt, aber gut, kannst du mal. Oh, du auch Goldäpfel. Vielleicht, vielleicht auch Diahelm. Also, ich meine, ja. Strandi-Ragik in so einer dungeon Chest mein Diahelm gefunden. Hm. Und auch Bücher. Aber das ist halt ein bisschen doof jetzt, dass es schon Tag ist. Ich hätte gern noch Skelette gefarmt, muss ich ehrlich sagen. Haben ah. wir überhaupt genug Blöcke, um da hochzukommen? Also ich weiß es nicht, ich persönlich bin relativ leergebrannt was Blöcke angeht. Ich habe nur 34 Dings, äh, Nether mhm. Das kriegen wir schon ja, hin, irgendwie. einige meinten auch, ich soll mal mein Inventory sortieren, ich glaube das, das Netherrack behalte ich einfach zum Dingsen. Das Holz behalte ich auch, weil Holz brauchen wir einfach noch. So, dann packe ich das Buch hier hin. Okay, warte mal, ich steck mich mal dann hier Blei hoch. Schau schaue ich weg, brauche ich nicht. Quarz droppe ich raus, Knochen brauchen wir, Bogen brauche ich, Apfel brauche ich. Okay, das könnte... Ne, obwohl... Brauchen wir Fäden? Ja, doch stimmt, ich kann ja einfach einen Bogen craften. Ich bin so dumm. Wieso also ja. crafte ich nicht einfach ein. Ist ja viel tausendmal besser, als wenn ich hier den irgendwie versuche, mühsam zu reparieren. Das bringt ja gar nichts. Äh, ich habe keine Blöcke mehr. okay. Sonst komm runter. So, MNG ja. runter oder so und hier. Hier Okay, von Wasser mir aus. Kommst du... Nee, schaffst du es hier ins Wasser zu springen? Digga, du siehst du mal, wo ich bin? Achso, ja, stimmt. <lacht> ich stimmt hab bei kein... der kein Wasser in der Nähe. Nee. Ja, sonst soll, soll ich dir welches unten hinsetzen? Nee, ich grab mich jetzt rein. einfach straight runter. Ja, oder so. Geht okay, auch. Ich könnte dir nämlich Nether Rack geben, ich hab noch was. Ich hab noch ein bisschen was. Ein bisschen. So soll... Äh, ja, soll ich dann auf... Soll ich den Bogen einfach auf gut Glück jetzt enchanten und... Hau, äh, wenn, du auf auf Level 1 wenn du auf Level 1 genau verzauberst, kriegst du immer... Nein, nein, nein, warte mal. Wenn du, wenn, du auf Power 1 verzaub wenn du auf Level 1 verzauberst, kriegst du immer zu 100% Power 1. Ja, ja. Ja gut, dann mache ich das, oder? Und dann hau ich einfach Power ja. 2 direkt. Ja, gut. Mach ich. Also brauche ich den Enchanter. Den hab ich. Hast ich. du den? Ja, ja, Okay, gut, ich wollte gerade sagen. Ich hab mich gerade ein bisschen erschreckt, aber dann ist mir eingefallen Ah, stimmt, da war ja was. Ja, Power 1. Perfekt. So, dann gehe ich hier hin. ich hol mir da ein bisschen Holz, sonst mich jetzt hoch auf dieses Skybase, so, ich Power will die jetzt Feilbogen. looten. okay. Hab zwar überhaupt keine Pfeile, aber gut, das kann ja noch werden. Wir haben halt auch kein Flint. Also, ja. wir müssen zumindest halt Flint fahren. Nee, wir sollten eigentlich Skelette einfach nur töten. Ich glaube, das bringt gar nichts so viel, auf Flint zu gehen. Da finden, suchen wir uns tot, wirklich, da brauchen wir ja tausende für. Wirklich, also da auch random. Ewig für. Oh, direkt mal Flint rausbekommen. Nice, good job. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach nochmal irgendwo runtergehe, nochmal farm. Mm. Okay, da ist einfach ein Zombie gerade in die Schlucht gefallen und verbrennt jetzt elendig da unten, weil okay. er von mir getriggert war. Wo, äh, ja, ich weiß halt nicht, soll ich einen mm. Power 3 Bogen machen, also nochmal auf den Power 2 gehen irgendwie? Ja. Nee, oder? Lohnt sich eigentlich. Ja ich weiß nicht, ob sich, also lohnt sich das bestimmt schon, aber also... Ich hab Zeit dich bei the wieder nicht. verloren. Nee, ich seh dich, alles gut. Ich weiß, wo du bist. Ich ich nicht. Ah, oh, oh, hi. Da ist ein Creeperos hier in der Nähe irgendwo hinter uns, ja, aber der ist zu langsam. Hehe. <lacht> ähm, es raus. wird, glaub ich, wieder Nacht. Ja. Boah, Essen, ne? Ich habe halt echt nur drei Steaks uh, und diese zwei Fische. Wie viel Essen hast du? Ich habe 20 Steaks. Okay. Sonst gib mir mal irgendwie noch ein bisschen was oder ich gebe dir meine. <lacht> du bist da fast reingelaufen? Ja! nein. Okay. Ja, hier vorne ist ein Skelett, ich töte das mal eben und hoffe einfach, dass ich Pfeile kriege oder auch nicht. Dann halt nicht. Du Oberzicke. Du Barticke. So, okay, schade eigentlich. Hätte gerne Pfeile bekommen. Ah, äh, ja. Mhm. Irgendwoher kenne ich das. Ich glaube, hier war irgendein Team mal. In ja. In dem Bereich. Hier waren wir Welt. auch mal. Ja, ganz kurz, aber nur, ne? Nur so Skybase zu looten. Ja. Hier sind noch äh, Viecher. Achso genau, hier, ich wollte ja, hier, ich wollte hier mal eben ganz kurz, genau du das aufsplitten kannst. Ja, da hast du das auf ich, ich hab noch 23 Steaks. Hallo. Ja, dass du mir was geben kannst. Darum ging es doch. Kevin. Nimm einfach du immer das Schweinefleisch. Ja oder so. Putz, mhm. putz. Mhm. Okay, da vorne ist noch. Da ein Hinten habe ich noch was für dich. Nice. Okay, ciao. Essen, essen, Alter. Danke. Sofort! Genau. Äh, Goldäpfel, wie viele hast du? Da hattest du nämlich Neun weniger, Stück. Ich, ich habe neun ja, Stück. Warte, hier, dann kriegst du noch einen, dann hast du auch zehn Stück. Nice. Da ja, ist noch was, ein bisschen essen. Ja, ey, die Folge ist halt mega unproduktiv bis jetzt. Ja. Ich lass, ich einfach runter, lass einfach runter, lass einfach nochmal runter gehen. Ja, ja, und nochmal vielleicht auch Dias oder so gehen, ja. Nicht nur das, oh. auch einfach wirklich Kies und ja, so. Ja. Und Pfeile unbedingt bitte drop Pfeile. Ne, nichts gedroppt. Hat natürlich nichts gedroppt. Oh, hey. äh, dann würde ich sagen, wir gehen genau hier runter. Okay. Du hast eine hast du eine gute Pickaxe, meine ist broke. Äh, ich habe auch keine gute, aber ich baue mich einfach mit der runter. Ich mach einfach wow. hinter uns ein bisschen Qua äh, ne, äh Dings, Stone and Stone, nicht Endstone, Stone. Ich meine, wir werden mhm. eh nächste Folge wahrscheinlich wieder rausgehen. Ja, und so. Weil wir müssen, weil Leute, das Problem ist, wir müssen kämpfen, weil es gibt nämlich ja. in dem Projekt eine Blutraschregel, dass wenn man zwölf Folgen ohne Feindkontakt ist, einen Strike bekommt, also zu, ab ja. der 13. Folge einen Strike oder ich glaube sogar ab der, äh, ab der 12. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon irgendwie sowas. Also auf jeden nein, Fall. Nein, Fall warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was denn? Oh, ich hab grad Wir gesehen. kriegen einen Strike, glaube ich. Warum? Es ist jetzt die 12. Folge ohne Feindkontakt. Nee, aber wir haben ja schon einen gekillt. Oder? Ja, trotzdem. Ja, Fünfte du. Folge haben wir Baumpilot getötet. Und jetzt sind wir in der 15. D. Nee, bin behindert. Nee, nee, wir können nächste Folge bin, Strike. Ja, bin behindert. Ja. Da sagt er oh auch noch Mann. ganz frech, Aber ja. Trotzdem, nächste Folge ist auch übel kritisch. Also finde ich auch ultra, ultra, mhm. beschissen, wenn ich ehrlich bin. Achso, genau, äh, welche Höhe sind wir? Kannst du mal eben ganz kurz ansagen. Ich lasse halt die Credits an: 36 sind wir jetzt. Du bist auf 32. Ja. Ah ist nur ein Stück runter. Mach einfach diese UAC-Taktik. Drei runter. Das geht ja, schneller. Hab ich vorhin schon gemacht, aber bringt halt auch nichts. Wir wollen ja schnell runter. Darum ja, geht's ja, ja. Mann, kann ich mal bitte einfach. Ich baue jetzt einfach, einfach unter mir ab. Ist zwar ultra dumm. Aber, hey. Hier muss doch eigentlich mal was sein. Äh, Höhe 18, 17. Du bist jetzt auf 13, heißt noch 1, runter bist unten, auf 12, ja, jetzt bist ja. du auf 12. Ich baue mich. Ach Junge, Alter, ist natürlich äh. jetzt perfekt kaputt. Warte, ich craft eine neue. Ich hab schon, ich hab schon. Oder so, ja. So, zack. Äh, mal gucken, vielleicht finden wir ja was. Ey, ich seh auch so broke aus, ne? Heute hm. Schule hat mich auch absolut wieder geschafft. Hm. Heute Schule hat mich geschafft, ich schwöre. <lacht> nee, Sofort! Äh, die Schule heute war echt anstrengend. Ja, bei also, mir aber auch. Falls ihr euch wundert, warum ich immer so tot aussehe. <lacht> Gut, ich schlafe auch wenig, daran könnte es auch liegen. Und wir nehmen das Ganze, ja, was heißt spontan auf, aber halt schon irgendwie immer... Ja doch, recht spontan also würde ich ehrlich sagen. spontan auf. Und ja, wir müssen die Folgen meistens abends noch schneiden, nach der Schule und so. Ja. Hm, ja. Was man nicht alles tut, aber macht ja auch Spaß und keine Ahnung... Wir hoffen halt einfach, dass es jetzt mal zu einem Fight kommt, weil uns gefallen natürlich auch Folgen mehr, wo mehr passiert mhm. und wo man auch mehr draus machen kann, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich schneide ja immer diese Highlights von den Videos ja. und ich weiß halt oft gar nicht, was ich da reinschneide. Ja, ich auch nicht. passiert ist. Es ist nichts passiert so. Ich schneide dann halt ein paar Ausschnitte raus, wo wir irgendwas Besonderes <lacht> finden oder so und ja, als ob wir keinen einzigen Lavasee finden. Jetzt kommt wieder die Pechsträhne, Philipp. Ja, ich sag's dir, jetzt läuft wieder nix. Mann, wir müssen einfach irgendwen fighten, ey. Es kann doch nicht sein. Das ist so lächerlich. Weißt du, andere gehen, aber gut, die gehen einfach in irgendwelche Höhlen rein, hätten wir auch mal machen sollen. No. Nicht irgendwie runterbauen, das bringt nämlich gar nichts. Das hatten wir ja schon mal. Jo, das ist doch lächerlich. Das ist doch... Ich höre Lava. Nice. Die waren es irgendwo? Ich geh oh, sorry. Oh Gott, ich hab mich gerade mega erschreckt. Ja, ja, ich bin beim Lavasee, oder? Ne, ja, ich bin in der Höhle, komm hoch. Ja, hier sind die Lavaseen, ich kipp die mal zu. Oh, hier ist Gravel. Okay. Hier ist auch Gravel. Ja, warte, ich baue mir mal eine, Mach hier mal eine iron Schaufel. Ich glaube hier hinten geht es irgendwo weiter, ich höre hier noch ein Lava. Sehe irgendwo neben uns. Mhm. Ja, hier. Hier ist einfach Lava unterm Stein. Mhm. Ja, hier, oder? Ich habt nochmal äh, Dings Flint bekommen. Okay, ich habe Gold nochmal. Noch mal gefunden. Ich hab noch nochmal Gold gefunden, das ist ganz okay eigentlich. Das ist ganz gut. Nicht nur okay, das ist ganz gut, aber ich würde halt trotzdem irgendwie lieber nochmal Dias oder sowas sehen. Einfach dass wir halt. Schon, äh, äh, 6 Dings Flint. Können. Ich habe auch nur 7 Federn, ist das Problem. Ja. Egal, ich crafte jetzt, ich craft jetzt erst noch ein paar Pfeile. So, ich habe jetzt insgesamt 59 Pfeile. Mhm. Das ist eigentlich blöd. Ja, aber gut, du hast immerhin 59, ich habe 0. <lacht> Nothing, ich habe gar nichts. Das ist aber auch blöd. Weil eigentlich bräuchtest du auch welche, um dich zumindest zu verteidigen und so. Ja, vor allem wenn du drauf gehst, bin ich der ja. Arsch. Dann erst recht. Oh, ich dachte, ich habe Dias gefunden gerade, aber es war keine Dias. Warte mal. Ich muss echt gerade ein bisschen auf Lava sehen hören. Ich glaube, hier ist wieder irgendwo einer. Der Ü. Ich, nee, ein halt neben mir, doch, doch, doch, ich höre einen ich hör das halt nie. Ich höre sowas sehen. halt nie. Ich baue mich einfach straight irgendwo hin und hoffe. Ja, ja ich habe gerade einen gehört und auch wieder einen gefunden. Meine Intuition hat mich nicht... Mein oh, wir werden gekickt. Gehört. Als ob, ey, das ist doch lächerlich. Alter also hier, ich hab Dias gefunden, nicht bei Dias. Aber ich kann sie nicht. Ah oh, moin. Du bist so dumm. Nein, nein. Fuck. denn, was denn? Nein. Was ist passiert? Ich bin so dumm. Bist du, Wir bist du müssen tot? Absolut gleich nochmal uns einloggen irgendwann. Junge. Nein. Ja, du bist ich glaub, gestorben. Ich, ich, grade, ich wollte die Dias gerade auf Krampf aufsammeln, ne? Mhm. und hab einfach so verschiedene Items hin und her gezogen und genau beim Dings ich hab halt nicht auf die Zeit geachtet und genau beim Dings hatte ich glaube ich den Enchanter in der Hand oh fuck my life alter Bist du ein das Idiot? heißt der ist jetzt rausgeflogen wenn ich wenn ich wir hab. müssen halt wir können aber nicht wir müssen äh, den kämpfen Direkt am direkt. Fort. Ja, ja, ja, dann lass uns nach einem Kampf fragen, oder? Ja, ich frage einfach gleich unsere bestimmten oh, Freunde. Alter, wie dumm bin ich denn? Ja, aber lass doch nicht Dings fragen, lass uns den anders fragen. Nein, nein. Aber... Ich meine schon wen anders. Okay, ja, gut. gut Leute. Ich würde sagen, es tut mir leid, Leute, dass die Folge. Idiot, ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen Spannung erzeugt, so aber es war gar nicht meine Absicht, muss ich sagen. Ja oh, moin. Bist du bist so ein Spasti. Oh, gut, wir könnten natürlich, äh, wenn die Chunks da nicht geladen werden, passiert nichts. Aber wenn sie geladen werden, sind wir am Arsch. Ja. Ja, gut. Äh, ja, egal. Ich würde sagen, video. das war's mit der Folge. Haut rein, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns morgen zur Folge. Ihr seht, wie es ausgegangen ist. Bis dann und Tschüssikowski. Tschüss. Schaut bei Kevin. Abend. Ja. Ich ja. <lacht> Tschüss.